Das lastet irgendwie so eine hohe Last auf mir gerade. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, weil ich weiß, was der jetzt auch mich zukommt. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am seid zum neuen Video auf der Suche nach dem besten Döner Deutschlands. Diesmal stellen wir die Jungs von Werbel Beef auf die Probe. Moin erstmal Jungs. Gucken wir mal, ob die Jungs Ahnung haben vom Döner. Heute geht es zu Pamphylia wirklich sehr, sehr oft. Tausend Kommentare auf. Und gerade auch von Werbel Beef. Wir gucken uns mal einen kleinen Ausschnitt an von den Jungs, die haben ein kleines Video vorbereitet, was die zu dem Laden sagen. Und dann gucken wir danach natürlich, was ich dazu sage. Holle, mein kleiner rimjob fanatiker Was geht ab? Wer Beef am Start, Bruder? Ja, und wir haben dir ja damals Pamphilia ans Herz gelegt. Und bei uns auf dem Kanal, unter den Top 10 Dönern Berlins, ist Pamphilia auf Platz 1. Ja. Beste Fleisch, beste Döner, beste Qualität in Berlin. Alles Beste, Bruder. Da macht beste, auf jeden Fall nichts falsch, ne? Palmfilia steht für Berlin und Berlin für Palmfilia. Also check das ab. Viel Spaß euch! Und denkt natürlich nicht dran. Denk natürlich dran, zu kommentieren, wo geht es als nächstes hin? Immer wieder, immer wieder rein, auch wenn ihr es ein paar Mal gemacht habt. Gebt nicht auf. irgendwann komme ich zu euch und jetzt geht's los zu Pomphilia. Ich muss noch sagen, so viel zu äh, dazu, dass meine Freundin mich immer das, wie ich Auto fahre, so verfahren und so. Meine Freundin fährt gerade voll katastrophal, wie eine Katastrophe. Das hat derjenige, der fünfmal falsch gefahren ist, <lacht> dass man nicht immer wieder umlenken musste. Ich schwör's dir, das hab ich nur gesagt, um, zu, um dich zu reizen, um mal zu gucken, wie du reagierst. Es war nämlich gelogen, gefährt sie überhaupt nicht. Ich schwör's euch, ich wollte nur e e eure Reaktion mal sehen. Fall du mal im zehnten Monat und hab so einen kleinen Trampelphilip im Bauch. Weil du Spaß, hast. <lacht> Sie in den fahren. Sauerkraut. Also, wir sind jetzt am Start. Das Problem ist, ich muss eigentlich scheißen. Und äh, das kommt ein bisschen kacke, ne? wenn ich dann sage: So, oh, kann ich dünner filmen? Eben ein bisschen paar Drehaufnahmen. Kann ich eure Toilette voll noch voll scheißen? Ist nicht so perfekt. Also, jetzt muss ich mir was überlegen. So sieht er aus. So sieht er aus. Da wird gleich geschlemmt. So Leute, wir haben hier den Figrier am Start. Grüß Figri. Erstmal hallo. Hallo. Also ein, zwei Worte von mir, bevor ich Figri zu Wort kommen lasse. Und zwar mein erster Eindruck, Figri, wo ich reingekommen bin. Die Einrichtung. Einfach wunderschön. Das Auge ist auch mit, man im Laden. Eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist für die Kundschaft hier. Ist gefühlt 30 aufwärts, 40, 50. Aber was hat das zu sagen, Fickri? Sag mir bitte dein Konzept, wofür steht der Döner, wofür steht Parzilia? Man muss so sehen, ich habe ja den Laden fast 30 Jahre oder 28 Jahre circa. Wir haben äh, damals mit Dürren angefangen, mit richtigen gestapelten Fleischscheiben aus Kalk. Und das habe ich kontinuierlich 30 Jahre lang fast durchgezogen. Und die Kundenpotenzial, wo wir als Jugendliche sagen, dass sie dieses Potenzial, dieses richtige Fleisch so ab 25 Richtung aufwärts anfängt, damit sie diese Fleischqualität irgendwie zu schätzen haben. Aber der Jugendliche, der sich langsam in Richtung aufwärts geht, dann sagt der Mensch: Ich will ja auch mal bei ja mal, mein Papa hat empfohlen, da musst du mal probieren. Ich sag dir eins, Figri. Und auch nochmal für euch, liebe Community. Man merkt, ob ein Inhaber, ob ein Restaurantführer, und das ist für mich ein Restaurantführer, das ist kein Imbiss mehr, ob er überzeugt von seinem Produkt ist. Hört Chikri reden und ihr merkt, guckt euch Alatoka an, guckt euch Tom an. Das sind Leute, die sind Leidenschaft, das sind Revolutionäre, würde ich meiner sagen, nicht wirklich. Guckt euch die Videos an und ihr seht das. Und so überzeugt ist Fikri von seinem Produkt. Und deshalb stelle ich auch für dich die klare Frage, die ich an jeden stelle, du wirst sie ungern beantworten. Denkst du so ein Ranking, deutschlandweit bester Döner, da musst du mitspielen können, oder nicht? Natürlich spiele ich mit. Ich sage mit Abstand in Deutschland, dass ich einer der besten. Dönerfleisch, Fleisch, Qualität, pures Fleisch, mit Abstand benutze einer der Besten. Man muss nicht immer sagen, Beste, Beste. Es kann sein, dass mein Kollege auch mal gute Qualität benutzt. Man muss immer real sein. Ich denke, dass ich einer der Besten in Deutschland bin, der 30 Jahre lang fast diese Qualität gehalten hat. Ich werde deine Empfehlung jetzt hinsichtlich des Döner schon mal folgen, wenn es ohne Soße nimmt. Ich habe schon äh, das Fleisch damals bei meinem Kollegen, habe ich schon so probiert, dass er weiß ich wieder, dass das Fleisch einfach Baba Messi, jetzt das Ganze im Döner. Ich habe eine hohe Erwartung, ich hoffe, die wird bestätigt. Hier auf die Maschine, hier wird zum einen auch das berühmte äh, Brot gemacht. Das, äh, was du auf dem Dönerkeller hast. Hier ist das Brot. Ah, ja, das sieht das für die Kamera. Also ganz kurz für euch, ihr habt diesen Geruch vom frisch gegrillten Fleisch, diesen Fettanteil, dieses Knuspern, wenn ihr auf dem Grill habt ihr ein Stück Fett, ein Stück Fleisch und dieses Knuspern auf dem Grill, denkt an diesen Geruch jetzt, dieses Geräusch in diesem Moment und das spüre ich gerade und hier geht's jetzt weiter. Sieht auch nicht viele Salatsorten. Drei ne? Stück Zwiebeln, gemischter Salat, Tomaten. Ich bin zwar Fan, wenn auch große Auswahl bei bestimmten Sachen, aber manchmal ist weniger mehr. Geht ins Restaurant, da gibt es fünf Gerichte. Ein gutes. So, mehr nicht, weil du kannst nicht immer alles gut machen, weil manchmal ist auch weniger mehr. Es ist brutal, wie viel Liebe, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Die Vorfreude. Der Chef stand die ganze Zeit, also das ist ein perfektes Produkt einfach. Es ist ein perfektes Produkt. Wenig Salat, damit man den, den, den Fleischgeschmack hat. Keine Soßen, damit man den Fleischgeschmack hat. Brutal, also wir haben hier. es lastet irgendwie so eine hohe Last auf mir gerade. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, weil ich weiß, was jetzt auf mich zukommt ich muss euch das erklären, die, die es nicht essen, die jetzt wissen müssen, was ist das hier? Was der gerade gezaubert hat, was muss es in Worte fassen, um es euch erklärbar zu machen? Erstmal das selbstgemachte Brot. Ganz kleine Werbe unterbringen für Health Plus heute und glaubt mir, veganes Protein, ich bin Fan von veganen Protein, ich liebe das auch vom Geschmack her, Schoko jetzt im Geschmack, Inhaltsstoffe, glaubt mir, zieht euch das rein auf der Seite, ich verlinke das Ganze, einfach nur heftig, sogar mit Stevia gesüßt, wenn ihr mich fragt, das beste Süßungsmittel überhaupt, reguliert den Blutzucker und anderem, man sagt wirklich positive Eigenschaften, nicht irgendeinen Scheiß, den ihr euch reinknallt, bin ich voll und ganz überzeugt von, guckt rum, Videobeschreibung zeigplus.de und jetzt geht's weiter im Video. Das war erste Eindruck. Ganz, ganz wichtig. Die frischen Kräuter knallen rein. Die knallen euch weg. Die Tomate, die einen Geschmack hat. Ihr kennt Tomaten. Manche Tomaten schmecken nach nichts. Die schmecken, muss ich leider so leid, dass sagen, nach Scheiße. Die Tomaten haben Geschmack. Da hat jemand die Qualität geprüft. Ich habe das Fleisch. Das ist wirklich einfach. Direkt im ersten Moment. Bam. Grillgeschmack. Heißes Fett auf dem Grill ist drauf. Puff. Der Geruch kommt hoch vom heißen Fett. Ein paar Flammen knallen nach oben. Wisst ihr? Zum Standard. Standardbrot. Der Öf ist kein Standardbrot, aber. Erstmal kurz, kleiner Vergleich. Kleiner Seitenhieb auch an, an den Elias. Viele von euch haben bestimmt das Elias-Video geguckt. Ihr seht diese Leidenschaft, mit der ich diesen Döner esse und bewerte. Guckt euch das Elias-Video an, da zähle ich auf. Das hier ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft. Zum Brot. Das Brot, das Selbstgemachte. Es ist wie geschaffen für den Döner, es ist wie geschaffen, es hat eine leichte Süße, Kann sie, es ist da, aber es ist auch wieder nicht da, es ist ein Geist. Dieses Brot, ich mag gerne Fladenbrot, ganz normales Fladenbrot auf Döner, so hat man es früher immer gegessen. Aber dieses Brot ist dem, dem Fleisch nicht würdig, ist den Zutaten nicht würdig, weil es zu präsent ist. Es nimmt dem, den guten Zutaten, nimmt es die Show. Das hier ist wie geschaffen dafür. Liebe Community, ich möchte euch nur eine Sache sagen zum Döner-Testen. Weil ich das wirklich mit Leidenschaft und Herz mache. Ich mache es wirklich sowas von mit Herz und stecke da Liebe rein. Ich als bester und gefürchtestet habe, Dönertester döner überhaupt. Ich muss euch zwei Unterschiede sagen, wie man Döner testet. Es gibt einen Döner, den bewertest du. Du zählst auf, du sagst Dinge, die beim Döner halt präsent sind oder halt eben nicht. Und es gibt Döner, die bewertest du mit Leidenschaft, du gibst auf. die brennt die Seele dabei und es sprudeln Sachen aus dir raus. Du sagst Dinge, als wärst du ein Dichter und Denker gleichzeitig. Was eigentlich beides nicht auf mich zutrifft, wir wissen. Aber das, was ich nur kurz gesagt haben, durfte zu meinen Döner-Tests und meinen Essens-Tests Leidenschaft für mich. Ich liebe das. Ich möchte den Druck, der auf mir lastet, jetzt loswerden. Ich nehme den Fladenbrot-Döner raus, weil das Brot war es nicht würdig, den Zutaten, im Inhalt. Deshalb bewerte ich den selbst gemacht. Ich denke, vieles habe ich eben gesagt, das meiste. Ich möchte nicht alles wiederholen, aber es auf den Punkt zu bringen. Ein Brot, das geschaffen wurde für diesen Döner. Von der Süße, leichte Süße drin, von der Intensität, den Zutaten angepasst. Gute Zutaten, die Geschmack haben. Fleisch, das oberste Quali ist. Oberste Quali, das ist so, ich laber keine Scheiße. Kräuter da drin. Keine Soße, du brauchst nichts. Für mich kriegt der Döner 9,4 Punkte. 9,4. Nicht besser und nicht schlechter als Tonbul anders. Das sind beides die Döner, die für mich die besten Döner Deutschlands. Und dazu gehört der hier. Der beste Döner Deutschlands wird jetzt durch zwei geteilt. Tonbul und Pamphylia. Geht dahin und dann werdet ihr mir einfach zustimmen. Dieser Döner ist einfach eine Legende, eine lebende Legende. Ein Revolutionär, der Fikri. Und das möchte ich würdigen mit diesem Video. Liked es, kommentiert es. Lasst mir das Abo da, wenn ihr es nicht gemacht habt. Viele haben es noch nicht. Und dann danke ich euch fürs, fürs Video schauen Und begleite mich auf der Suche nach dem besten Döner. Es kann noch getoppt werden. Es wird schwer, aber wenn ihr überzeugt seid, dass euer Döner der beste Döner ist, schreibt es mir. Wir sehen uns im nächsten Video.